<schuss> oh nee, Alter, hier sind Feedback explodiert. Ich weiß nicht, wo der gespawnt ist. Der ist hier einfach gespawnt. Ich weiß nicht wie. Kannst du nochmal kommen, Spark, -S -S -S Alter ey. Äh, jo, ich äh, bin gerade hier noch fertig beim Bauen, aber ich kann mal zurückgehen. Ich bin, ich habe das Dorf angeschlossen. Du bist direkt beim Dorf. Du kommst direkt in dem Haus raus. Bräuchte ich nur noch Holzstufen und dann könnte ich auch die Seiten bauen, dann könnt ihr einmal komplett durchrasen. Baby? Du <lacht> <lacht> so, ja. Wo bist du? Was willst du? Was hast du mit mir gemacht, du Asi? Was habe ich mit dir gemacht? Okay. Was habe ich mit dir gemacht, Junge? Du hast irgendwas mit mir gemacht. Nein, habe ich nicht. Wo ist Revi? Der ist äh, weiter in die Richtung nach hinten. So. Fahr ich in die richtige Richtung? Nein. <lacht> genau. das ist wirklich, ist wirklich einfach nur ein One-Way-Ding, Alter. ich mal das kriegst du hin. Stark. Wo bist du, Revi? Im Dorf Cobblestone holen. Ah, Gisela. Äh, Gitter, Alter. Alles geil bei dir? Könnte besser sein. Du sagst, du hast mich verzaubert. <lacht> Ich bin fast tot, ich bin Level 26. Du Asozialer, hör auf da irgendwas in die Luft zu sprengen, Mann. Ich höre nur, dass du kommst, weil hier irgendwas in die Luft fliegt. Digga, ich, ich konnte es nicht schaffen. Ist das ein Raid? 7000 Zombies. Nein, das ist kein Raid, nee, Junge. Raids gibt nur mit Pillager. Okay. Die sind einfach ganz normal in der Wüste gespawnt. Es, Spark, ich finde so krass, dass du so ruhig bleibst, ne? Leute, meine, meine Farm geht nicht mehr, oder? Die funktioniert ja, gar, nicht, gar, gar nicht, nicht mehr, meine, meine Farm. Farm. Die funktioniert nicht mehr. Guck mal hier, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Die funktioniert nicht. Okay. Das ist eine Lüge. Oh, so eine Scheiße, Mann. Die klappt nicht. Max, hast ja, du gerade einen der Zombie der mit dem Bogen geschlagen? Ja, um mir abzuwehren okay. erstmal. <lacht> Digga, ich bin in einem F***ing Raid. Mein Gott, was der labert wieder, Alter. Guck bitte meinen Stream. Steht da ganz oben, Raid. Steht das ich, da. Ich, ich, ich hab den ja. Stream geschaut, das ist kein Raid. Das ist ein was ganz ist normal äh, Zombies, hm, die dann der Wüste Junge, der ist so Steht behindert. Da? Der rennt einfach durch die Wüste und kämpft und sagt, Ich will. <lacht> Max, ich liebe dich wirklich, ich liebe dich wirklich, Alter. Ich schwör. Nein. Ich guck, Junge, du hast meinen Stream, die ist ich, ich guck grad deinen Stream. Es fehlt mir wirklich, Max, mit dir richtig vollgesoffen in irgendeiner Rotz, auf irgendeiner rotzigen, klebrigen Clubbank zu hängen. Weißt du das? Das ja, fehlt ja, mir ja. gerade. Und dann gibt's immer so ir irgendeinen Verrückten von Level Up, der mit so einer überdimensional großen Flasche Wodka kommt <lacht> und sagt, Hey, wir haben kein, kein Red Bull mehr, trink aus der Flasche Wodka. Und ich sehe so, wie Romata da vorher rausgetrunken und ich denk mir so, Alter, ich krieg davon Herpes, es ist egal. Und dann trinke ich da raus und am nächsten schön. Morgen wach ich auf und hab keinen Herpes und es ist mega geil gewesen, Alter. Das fehlt mir, Junge. Das fehlt mir. Ja, schön hast recht. Was ist das nächste? Was ist das nächste Event? Wann ist, wann ist das nächste Twitch endlich? Also, zu meinem Geburtstag werde ich euch einladen. Das ist echt? geil, ich komm. Sehr ich stark. Vor allem, ich hab auch gar nichts zu tun, das ist das Geile als Student. So, das ist halt wirklich nice. Das ist eine Lüge. Ich, ich hab alle Slaps bis hier hinten verbaut und ich bin einfach da. Geil, nice. Oh, ich bin gleich tot. Romanta, bist du echt da? B bist du echt da? <lacht> Wo denn? <lacht> hat vier Herzenschaden von einem Kaktus bekommen. Ja, ja, ja. ja! Ich kann, ich kann meinen Kuchen nicht essen. Du musst, du musst den Kuchen essen. auf den Boden platzieren und ja, nach rechts ja. klicken. Ich, Gabel ich esse nur Gabel. feinem Fleisch. Hast du eine Gabel gecraftet, Max? Hast du eine Kuchengabel? Es gibt keine Kuchengabel, es sind drei Explosionscreeper direkt vor mir. explosion Creeper! ja. Ja. Geil, einfach nur geil. Das ist so geil. Das ist so geil, dass der so behindert ist. Boah, ich lieb das. Nein, ein Creeper. Du bist ein Sch***. Assi bist du. Guck's dir an. hast nichts kaputt gegangen. Nur rohes Schweinefleisch, rohes Hühnchen. Junge, <lacht> er macht hier seine Diät, Alter. Also Rede von seinem Mittagsplan. wir hier am Schuften sind. Ich könnte kotzen. Der Typ bringt mich zu kotzen einfach. Boah, diese Farm, ey. Wenn sie doch nur funktionieren würde, Leute. Sch Alter, guck mal. Boah, so ineffizient das Ding, wirklich. Wenn die nur funktionieren würde, ey. Sch Mann. Ich hab ein Hasenfell. <lacht> Ey, guck mal, man kann das nicht ausdenken, ne? Ja, ist so, die ganze ja. Zeit irgendeinen random <lacht> hat er angeschleppt. Äh, ich, hab, ich hab die Nase von einem Villager. Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich Max sagt: Haben Creeper-Kopf. Weil den kann man nämlich auch bekommen bei einem Drop. Die, äh, die ist nur Die Creeper kitet, Die, die Charge-Creeper, ne? Echt jetzt? Oh, Digga, habt ihr das gesehen? Ich hatte gerade mein geilstes Minecraft-Erlebnis aller Zeiten. <lacht> hast, hast du eine sexy Villagerin gesehen? Was denn? Denn? Hör auf, was machst du denn hier? <lacht> Ey, sagst das ist geil? Nein! <lacht> mach dir, ich will es auch sehen, wir wissen, was der, ich mache. Der buddelt hier die ganze Ehe. <lacht> Einfach um. Max, hör auf, hier war es die Schlucht laufen zu lassen. Wie ein Wasserfall. Ja, ein Riesenwasserfall. Verpiss dich in die Schlucht. Oh, <lacht> oh ja, geil, das habe ich gemacht. Ich 28, das ich, hab ich gebraucht. Das. Danke, danke. Danke. Ich bin im Feld. Danke. Ich bin fast wie Revi. Ich bin hier. Ich Level ich 0. Träg mir meine Sachen, die ganze Bielerfarm. Ich hatte 15 Diamanten im Rucksack. Ich war Level 28. Ich hatte 28 so Diamanten, wir dürfen einfach despawnen. Romada, gehst du kurz runter oder Spark, gehst du kurz runter? Alter, also dafür haben wir Spark oh. Du bist ja da runtergesprungen, Alter. <lacht> Ey, Max, komm. Allein <lacht> für den Moment, dieser Moment beschreibt das komplette ich da, Erlebnis. Ich das das ist so. Ich dachte wirklich so, irgendwie, äh, weiß ich du, du frackst mich an und dann kann ich irgendwas drücken, dass ich nicht runterfalle. Aber ich war so lange im Freien Ach, ach ja, Max, ganz wichtig Wassereimer, Wassereimer Du hast die Sneak-Taste, glaube ich, auf U gelegt Ja, bitt, bitt, weißt bitte, du nicht. Das? Bitt, bitte, bitte nicht, dein Chat <lacht> hat mich damit terrorisiert Ich habe keine andere Taste frei Ich hätte sonst noch äh, Was hast du denn auf J der Shift-Taste? <lacht> J und K Was hast du denn auf der Shift-Taste? Shift ist großschreiben Springt, ich Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du an Blockkanten bist, dann kannst du da nicht runterfallen. Das Max, nicht die 50, 30 Level äh, farme ich dir gleich in meiner Mobfarm, hast du in zwei Minuten wieder drin. Es, es war einfach nur für den Moment, es, es, tut, es, mir wirklich, es tut mir wirklich leid. Ähm, wir machen nächstes Mal genau hier weiter. Nee, wir bauen jetzt die Sch Autobahn noch bis zu Ende, bitte! Ich frage mich, warum wir 17.000 Zuschauer sind. Ich habe seit einer Stunde nichts gemacht, außer Eier um die Gegend geworfen. <lacht> Ja, das ist geil. Kann ich was versuchen? Ja, bitte. Kann ich in Wasserversuch schwimmen? Ja, okay, ja. ja, versuch das. Boah, <lacht> das ist heute wieder ein richtig geiler Stream, äh, Alter. Ich habe wieder so Spaß, viel Spaß, Leute, unten, ehrlich. Oh mein Gott, da hinten sind Enderpferde. <lacht> <lacht> ja. Max, was? die Rüstung wieder an, die Was sind da? da? Enderpferde? <lacht> <lacht> das sah auf Distanz so aus wie so mit Lila und so, weißt du? Ja. Pferde. Oh, hier vorne sind Pillager, Leute. Wir könnten hier oh. einen Raid bei dem Dorf machen. Das äh, ist äh, die Bahn fertig machen, oder? Das ist die Spaß. Mach das mal. Warum? Äh, Wollen wir machen? Nee, nee, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, Leute. Ich würde erstmal die Bahn fertig bauen. Kein Bock eigentlich gerade drauf. Nee, ich würde ich würd erstmal... Wir haben noch andere Möglichkeiten. Max, äh, wenn du ein Raid willst, dann kill einfach... Nur nein, ey, Digger! <lacht> Sparks, was kannst du dir noch nicht sagen, Mann. Der verreckt dann wieder und sagt, ich bin offen. das war's. Und dann hängen wir wieder mit der Scheiße okay. müssen den... Max, Beste auf Max, der Junge, ist... warum? Der <lacht> läuft Geht's weg. Wo? Ja, Sch auf, der läuft weg. Ist, ist egal, komm. Bin ich gar... Nein, bin ich da nicht oh, gewohnt, oh, dass ist er hier getan. einmal ruhig ist. Im... Junge, Max hat einen Raid getriggert. Ich hab eigentlich ein bisschen Bock auf den Raid, muss ich sagen. Ich hab eigentlich keinen Bock, weil ich kein Equipment hab. Ist egal, Der so rennt jetzt weg! Max, ich, ich, ich bring dich um, wenn du jetzt abhaust, ne? Vor allem, wie er gelacht hat. Max? <lacht> <lacht> ja, warte, warte, hier. Nehm, ich nehm nur mal, ich mein Inventar ist komplett voll, ich hab noch diese Sachen von Tryndex. Was ist diese Penner, Alter? Ja, no, sie ist despawned. Sie ist gebackt. Ja ah, jetzt, ah ja hier unten, in der Höhle ist das nicht, ich seh sie Ich seh dich nicht mehr, in welcher Höhle? Da wo Max gestorben ist die Max gestorben ist, wo ich getötet wurde Komm mal her Romata, komm mal her zu mir Ja ja, ich bin auf Weg, ich bin auf Weg. Wo Weg Geil Alter, wie das funktioniert, komm mal her, guck mal Da unten, seht ihr sie? Mehr Spieltexturenpaket Unten im in, in, in, Dings ist drin, seht ihr sie? Ach jetzt sehe ich sie, das weiße Gestalten, oh lol Ja ja ja, ähm, die werden äh, durchaus ausgeleuchtet Ich hab ihn, ich hab Arbeit. ihn, er wird sterben So, Wave Nummer 2 wird gleich kommen. Genau, aber der wird höchstwahrscheinlich an der Oberfläche eigentlich erscheinen. Also. Hoffen wir doch. Jo, ich muss gerade zum ersten Mal Minecraft zu. Erstens, dein Texturenpaket sieht sau soft aus. Wieso, wieso, wieso? Das sieht der soft <lacht> aus? Sau lässig aus. Und erst und zweitens, du spielst wie Sch also ohne Blü Ja, ist richtig. <lacht> okay. that. Oh! Sch alter, was machst du denn hier, Bruder? Wie geht das? Raus das bei Gitter ist, aus dem ah, Boot, Junge. Achtung, wir haben richtig großen Illager-Biest am Start. Get down, Junge. Oh, äh, der Raid ist vorbei. Ja, ja war ein Easy Raid, war ein Easy Raid. Geil. Es fehlt nicht mehr viel, Leute, es fehlt nicht mehr viel, wirklich. Wir schaffen das heute noch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, euer Support momentan ist insane. Äh, Minecraft, aber jeder Blog ist Trimax, hat jetzt auch in Echtzeit 400.000 Aufrufe. Das ist krass, das Video von gestern, das von der Gamescom, glaube ich mittlerweile auch. Das ist nice. Insane momentan. Community, wirklich. Hey, Und Max wird so ausrasten, weil ich seine ganze Sch*** hier durchbuddelt habe. Das juckt mich gar nicht, Alter. Komplett egal, was der wieder sagen wird. Wir Wo spawnen, wir spawnen teilweise irgendwelche Monster drauf. Ich verstehe nicht warum. Wenn es beim Leuchtturm. Alter, nee. OH! Hey. Hilfe! Ich, eine Zombie. Das ist jetzt ein anderer Raid. Das ist ein Zombie Siege. Was ist das? Und da spawnen Echt extrem jetzt? viele Zombies in einem äh, Dorf. Der Bau der Autobahn ist jetzt jeden Moment 3, 2, 1. Vervollständigt! Du, ja! Gott! Oh Gott ja, oh geil, Gott, Alter! Nein. Geil! Nein, das muss ich neu machen. Mach nee, noch mal. nee, nee, ist Mach. egal. Komm, einsteigen und losfahren. Autobahn, Autobahn fahren. Hier hinsetzen das Ding. Einsteigen ins Boot. Oh ja, warte, warte, warte, warte, warte, warte. warte. Wir fahren einmal vor und zurück. Die Autobahn, Alter. Ich baue mir eine Autobahn Iced Out, Junge. Sowas von. Ist komplett fertig, Junge. Let's go. Okay. Achtung! Einmal den kompletten Weg. Warte, können wir die nicht 360 Zeit Turnaround? Warte, warte, warte. Ich stoppe die, okay. okay, stopp die Zeit. Okay, warte, gut. Warte, wir ziehen Vollspeed Zeit. durch, ja? Okay. Let's go. Du los. Eins, zwei, drei, go. Okay, schnell die Kurve driften. Bisschen, bisschen falsch gefahren. Andere Kurve driften. Okay, besser genommen. Jetzt Fullspeed auf der geraden Strecke. Alter! Killer, Junge. Oh mein Gott. Keiner kann uns damit irgendwas. Boom, Junge! Sieht man das, Jungs? Sieht man das, wie das Ding iced out ist, Alter? Das geht so schnell, Romadra. Guck mal. Zack und wir sind da. Drei, Warte. zwei, eins, stopp! 35 Sekunden. 35. Oh, Alter, das boom, geht. Junge. Boom. Ehre, Alter. Wie viele Blöcke sind das? Wie viele Blöcke sind das? Wir fahren nochmal zurück. Wir fahren nochmal zurück. Dann zeige ich euch nochmal die fahren. Achtung. Digga, das ist insane, Alter. Freaking Magic, Junge. Sieht man das, Leute? Sieht man das, diese Autobahn? Ey, Digga, das ist gut. Das ist gut ein Düsi am Blöcken. Guck mal. Let's go. 1000 Blöcke in 35 Sekunden. Keiner kann uns was. Zack, und es steht. Gut, ich hab's. Einmal platzieren und dann wollen wir mal gucken, ob die sich... Aha. Fire Protection, buh. Weg abbauen, wieder setzen, bis was haben. Buh. Ja, kann halt ein bisschen dauern. Feather Falling 3 ist nice, brauchen wir jetzt nicht. Bookshelf, buh. Komm, du willst doch auch, komm gib. Gitter, jetzt mach doch mal nicht so einen Kotten, Alter. Lure 3, verpiss dich jetzt, du dumme Sau. Okay, die ändert sich gerade nicht. Die ändert sich gerade nicht. Wahrscheinlich ist es zu spät. Müsst ihr am nächsten Nacht probieren. Time Timeset 0, mir ist jetzt egal, ich will das jetzt machen. Kein Bock mehr. Yes, wir haben es. Okay, Echt? nice. Für sieben Emeralds will und ein Buch. Das ist ultra oh, billig. Emirates. Okay, wir haben noch zwei Emeralds. Ich brauche noch zwei Emeralds. Wo kriegen wir zwei Emeralds her? Bleib kurz hier, ich äh, trade kurz oben bei den Villagern irgendwas, dass wir sie saven. Nicht dieses Ding abbauen. Also sieben. Normalpreis wäre 10, 7 Emeralds für ein Mending-Buch, das ist so billig, ne? Ja, Gita ist auch eine dumme, billige alle. Dafür ist sie ja bekannt im ganzen Dorf. Sie hat doch damals... Ist ja auch egal, was sie gemacht hat. Gitter, du Geile! Komm! Gitter, komm her. Okay. Da liegt das Buch. Hinter dir. Boom! Boom! Ich komme jetzt an mit Gitter. So, Romadra, Bett. Macht ihr Bett. so eine kleine Zelle mit Worktisch und allem Möglichen. Genau. Schon geil, die Farm, oder Romadra? Die ist schon geil. Ist sehr, ist sehr belohnt. Ja. ja. Und jetzt könnt ihr immer mit traden. Und die kann ihre Angebote refreshen, indem sie am Worktable arbeitet. Geile Sau bist du, Gitter. Wirklich. Geil, Alter. Wir haben Mending geschafft. Wir haben eine Autobahn. Ich würde sagen, wir fatzen los. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Wir sehen uns morgen wieder.